Guten Morgen! Heute möchte ich ausgehend von einer Studie und meinen persönlichen Erfahrungen Euch einmal mehr animieren neue Bekanntschaften zu machen und Eure sozialen Kontakte zu intensivieren und Euch auch zeigen äh, ja, wie das geht. Ich habe in, also hab in meinem Leben lange Zeit auch in relativer Einsamkeit verbracht, indem ich sehr viel Zeit vor Büchern und dem Computer verbracht habe und weiß wie sehr man sich in einem kleinen und engen sozialen Kreis auch durchaus gemütlich machen kann. Vorher möchte ich jedoch äh, bevor ich auf das Thema hinarbeite äh, hin mit euch noch auf ein Video hinweisen was morgen erscheinen wird und was mir richtig viel Freude und damit auch Arbeit gemacht hat, der Weg des Blutes, meine Untersuchung des Blutes ausgehend von dem Gang in das Labor über ein interessantes Interview mit einem Laborarzt und einen intensiven Rundgang im Blutlabor selber mit vielen Fragen und interessanten Einblicken und letztlich natürlich auch mein aktuellen Blutwerte inklusive des Holotranskopalaminwertes, also dem aktiv gebundenen B12 im Blut, der Wert den ihr testen lassen solltet und nicht den normalen B12 Wert. Alles im Video festgehalten, das ist eine wunderbare Reportage geworden wo man sich wirklich mal 30 Minuten hinsetzen und zuhören kann und richtig viele interessante Infos auch rausziehen kann. Ich habe ja, da circa 4 Wochen dran gearbeitet und bin nicht wenig stolz darauf, ähm, ja, da man ja als Normalbürger selten die Gelegenheit hat in einem Blutlabor zu filmen und auch ja, alle Fragen loszuwerden die man so auf der Seele hat. Morgen zum Sonntag, morgen früh um 9 wird dieses Video erscheinen. Aber nun zum Thema des heutigen Tages, Einsamkeit. Erstmal die nüchternen Fakten. In einer Studie wie sollte so anders sein, in den Proceedings of the National Academy of Sciences wurde herausgefunden dass soziale Isolation, also Einsamkeit, sowohl die Gesundheit gefährden als auch das Sterberisiko erhöhen kann. Untersuchungen ja, haben gezeigt, dass es bei einsamen Menschen zu einem äh, Phänomen kommt, äh, das äh, als äh, cons Conserved trans Transcriptional äh, Response to Adversity genannt wird. Be ähm, ja, gemeint ist damit, dass man ähm, ja, das dass es eine beständige Expression, also eine Aktivierung von Genen gibt, die durch eine äh, feindliche Situation ausgelöst werden. Also einsame Menschen reagieren auf geänderte Umweltbedingungen mit einer Aktivierung von Genen, die Entzündungsprozesse auslösen. Das ist vielleicht am besten ausgedrückt. Ich will da auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, ähm, da ich auch gestern wieder... Realisiert habe, dass mein Auditorium, also ihr, ähm, auch vor allem Interesse an der Quintessenz habt und nicht unbedingt an den einzelnen Schritten der Erkenntnis. Äh, ja, nur so viel sei gesagt, die komplette Studie habe ich für Interessierte als PDF unten auch verlinkt und kann bei Interesse dann eben auch selber durchgearbeitet werden. Aber natürlich wird es auch in Zukunft intensivere Abhandlungen von mir geben, nur nicht zwei Tage hintereinander. Also von daher nur die Information, dass Einsamkeit nicht nur das Sterberisiko erhöht und die Gesundheit beeinträchtigt, sondern dass die Forscher, das könnt ihr alles in der Studie lesen, sogar Hinweise gefunden haben, dass äh, ja, die, die insuffiziente Immunreaktion, deren Details ich eben jetzt euch erspart habe, die Einsamkeit weiter verstärkt. Es kommt also äh, zu einem sogenannten Teufelskreislauf der Einsamkeit. Es, es folgen Krankheiten und diese Krankheiten bedingen wieder die Einsamkeit. Und äh, ja, ende beim Tod. Wie gesagt, äh, wem die Details interessieren, dann liest ich unten die Studie einfach durch. Diejenigen unter euch, die bereits über intensive soziale Kontakte verfügen, werden auch kein Problem haben, ja, diesen sozialen Kreis quasi zu erweitern. Da immer jemand kennt, der jemanden kennt und man ja, eigentlich ständig neue Ansatzpunkte hat, sein soziales Leben auch auszudehnen. Oftmals ist es ja auch in unserer Gesellschaft so, zumindest sehe ich das auch in meinem Freundeskreis, dass man eigentlich gar nicht... Ja die Zeit hat, oder sagen wir es wie es wirklich ist, sich die Zeit nimmt alle Freunde und Bekannte wirklich zu bedienen die bedient werden möchten und froh ist wenn man nach der getanen Arbeit in den Sessel oder in die Wanne fallen kann und für sich sein kann. Dabei ja, ist es wie wir nur aber gelernt haben so wichtig soziale Kontakte zu pflegen. Aber ja, das wahre Problem haben Menschen die wirklich schon recht isoliert sind. Das ist wirklich, das, das die haben das größte Problem. Das bedeutet vielleicht zu so zwei, drei Freunde und ihre Familie und ansonsten auf Arbeit keine wirkliche Bindung zu den anderen Kolleginnen und Kolleginnen äh, oder auch arbeitslos sind und dadurch gar kein Arbeitsumfeld haben. Äh, ja, also das ist das wahre Problem. Die Leute, die wirklich isoliert sind. Wie kann man äh, sich in so ein soziales Umfeld schaffen? Ein Wort. Internet. Natürlich werden jetzt die Argumente kommen, das ist ja alles online, das ist nicht das reale Leben und, ja und so weiter. Natürlich, aber das Internet ist nur ein Zwischenschritt. Das bedeutet, man nutzt das Internet, um schnell an potenzielle Freunde zu kommen, mit denen man sich dann auch real trifft. Wie stellt man das nun konkret an? Man nutzt die Social-Media-Plattformen, allen voran Facebook. So sehr gerade die vor allem jüngeren Menschen heute Plattformen hypen die neuartig sind und Facebook für tot erklären, äh, ja, so sehr ist äh, was reale Kontakte äh, zu initiieren angeht, Facebook im Endeffekt mit langem Abstand die Nummer 1 unangefochten. Grund dafür sind die, die sichtbaren Vernetzungen der Freunde und auch das Veranstaltungssystem. Äh, ja, kommen wir nun zu der ersten Möglichkeit der Netzwerkbildung und auch der, der bewussten Erweiterung des Freundeskreises. Ausgehend von einer isolierten Person. Jeder von uns wird mal zur Schule gegangen sein und ja, alte Klassenkameraden sind eine Möglichkeit, einen Facebook-Freundeskreis aufzubauen. Man sucht einfach die alten Klassenkameraden oder auch alte Bekannte und addet sie und beginnt dann ein Gespräch über alte Zeiten, lustige Dinge, die vorgefallen sind und was derjenige denn aktuell macht, aktuelle Interessen, Hobbys und weiter. Dadurch hat man eben aktuelle Informationen über den alten Klassenkameraden, mit denen man dessen Freunde, die auch wieder von Facebook automatisch vorgeschlagen werden oder die man äh, sich auch manuell äh, rauspicken kann aus der Liste der Freunde äh, des alten Klassenkameraden, äh, da hat man wieder Ansatzpunkte, um mit kompletten Fremden, worum es ja eigentlich geht, ins Gespräch zu kommen. Zum Beispiel erfährt man im Gespräch mit äh, seinem, seinem alten Klassenkameraden, dass er jetzt die, und die Arbeit hat und dass er in seiner Freizeit viel Zeit in Modellflugzeuge steckt. Und dann spricht man seinen Freund an. Ja, oder die Freunde, die in ihrem Profil auch erkennen lassen, dass sie Modellflugzeug begeistert sind und spricht sie dann immer darauf an und sagt, hey, ich habe gerade gesehen, du kennst ja auch Robert. Also man edit ihn und schreibt die kleine Message, hey, hab gesehen, du kennst ja auch Robert und interessierst dich auch für Modellflugzeuge. Dann, dann schafft ihr schon zwei Gemeinsamkeiten und dann sagt ihr noch sowas wie, hast du schon gehört, dass jetzt Modell XYZ irgendeine Information, die man gegoogelt hat, ja, brauchst du Und da, da wird man geedet und kommt ins Gespräch. Ja, selbst wenn man keine Ahnung von der Materie hat, äh, fängt man an, seine Fühle auszustrecken, auch wenn man da gar kein Interesse drin hat. Man zeichnet sich dafür, und das ist das Entscheidende, an einer großen Tafel oder einem A3-Blatt, eine Mindmap, also fängt an, die Freunde aufzuschreiben, ausgehend von dem ersten, den man anschreibt, deren Beziehung mit anderen. Äh, tut man dann verbinden mit Linien und zu jeden Eigenschaften Interessen Beruf eventuell Beziehungen also ob eine Freundin hat oder die Freundin Freund und arbeitet Stück für Stück so ein Wissen über einen Kreis an Menschen und das wird dann immer größer, Einfach eine riesige, riesige Karte und dann schaut man wo sie hingehen, welche Veranstaltung sie besuchen, landauswendig, wer mit wem befreundet ist, dann sucht man eben den realen Kontakt und äh, ja, entweder dass man sich auch abspricht und sagt hey ich bin bei der Veranstaltung bist du auch da und so weiter, oder dass man sie zufällig einer Veranstaltung begegnet und dann anspricht. Das klingt für alle jetzt für Euch so ein wenig nach Stalking, aber das ist eigentlich wirklich ganz einfach und auch eine profunde Möglichkeit sich einen Freundeskreis aufzubauen. Ich habe das schon etliche Male bei meinen Klienten durchgeführt und anfängliche Skepsis, die immer da ist, weil es klingt irgendwie so unnatürlich, leicht dann immer einer immer stärker werdenden Faszination und ja auch dem Erfolgsgefühl wenn man sich dann einen, einen wirklich seinen ersten Freund richtig gehend erarbeitet hat. Und ja also ich kann es wirklich nur empfehlen, die zweite Möglichkeit ist direkt über das Veranstaltungstool zu gehen, das ist nicht ganz so klar und einfach zu strukturieren und man überlässt auch einiges dem Zufall, allerdings ist es bei Weitem nicht so aufwendig und auch sehr leicht wenn man jetzt ganz normale Arbeit hat und viel Stress nebenbei zu integrieren. Wenn man jetzt, ja, ich würde schon ganz gern mehr soziale Kontakte, aber es nicht das große Projekt. Man sucht sich dann einfach per Facebook Veranstaltung äh, Veranstaltungen, die in der Nähe äh, zu seinem Interessensgebieten idealerweise sind und geht dorthin. Umso kleiner die Veranstaltung, umso besser. Was in fast jeder größeren Stadt existiert ist eine Facebook-Gruppe für äh, neu Leipziger oder Neustuttgarter oder Neu -Berliner und so weiter, also eine Gruppe von Menschen die neu in der entsprechenden Stadt äh, dahingezogen sind und entsprechend auch noch nicht so große reale Freunde haben, die auch Freunde wollen, äh, dort sich einfach einklinken und ja, an privaten Potlucks, Kochabende, Filmabende oder was auch immer teilnehmen. Äh, ja, aber auch hunderte andere Gruppen sind dann möglich, für gewisse Interessengruppen und, so weiter. und dort einfach ins Gespräch kommen, per Facebook-Veranstaltung. Bei mangelnder sozialer Kompetenz, was ja auch ein Grund für Einsamkeit sein kann, muss man dann natürlich so oder so sich einen Coach suchen, bzw. Bücher lesen oder ja, wie man auch immer herangehen möchte. Daran muss man natürlich auch arbeiten, ne? das ist klar. Aber Facebook als Stadt ist die beste Möglichkeit. Natürlich kann man auch per YouTube soziale Kontakte generieren, sowohl als Kanalbetreiber als kommentieren dafür ist einfach eine aktive beteiligung an einem solchen youtube-kanal notwendig alles in allem ist es heute wirklich so einfach wie noch nie dank dem internet und auch dank facebook wenn man wirklich will sich selber einen komplett neuen freundeskreis aufzubauen so und nun will ich noch auf Carp the Vegan Up und den Martin bzw. wahrscheinlich eher seiner Freundin hinweisen, die die Mission Vegan 5 gerade so auf das nächste Level gehoben haben. Sie haben einen mediterranen Kartoffelsalat mit Löwenzahn gemacht. Trotz einiger formaler Mängel ist das Rezept, das ja der Kernpunkt dieses Projektes ist, sehr gut. Und wer nicht weiß, was das ist, Mission Vegan 5 wird die größte vegane Rezeptsammlung auf diesem Planeten. Ich einfach mal so. Man hat 5 Zutaten auf, äh, ja, und der, der nächste, der immer dran ist, der tut immer eine, also das auf ein neues Level hebt. Dann darf man eine Zutat rausnehmen und eine hinzufügen. und muss ein neues Rezept kreieren. Kreativität, äh, Spaß und Freude sind da im Vordergrund. Das Rezept von der Freundin von Martin findet ihr hier. Die gesamte Playlist aller Rezepte findet ihr oben in den Infokarten. Ansonsten bleibt mir nur noch einmal darauf hinzuweisen, dass der Let's Talk vom Donnerstag mal wieder besonders interessant war. Äh, da ich auch erfahren habe dass die Erde eine Scheibe sein könnte und interessante Aspekte bezüglich unbewusster Bewusstheit ja, quasi praktisch kennenlernen durfte. Wer den Live-Talk verpasst hat, auch den Link findet ihr oben in den Infokarten. Ja, ansonsten werde ich nächste Woche Donnerstag, diesmal wieder um 8, also 20 Uhr, damit ihr euch ja nicht auf eine Zeit einschießen könnt. Ist jeden Donnerstag an einem anderen Zeitpunkt. Aber äh, ja, ist halt so. Ne? Muss auch ein bisschen können. Also um 8, nächsten Donnerstag ist wieder da. Und ich freue mich, freuen, wenn ich euch als Anrufer begrüßen kann und ähm, ja, mit euch über eure Themen, die euch auf dem Herzen liegen, sprechen kann. Ja, also. Dann geht raus, lernt Leute kennen, genießt dieses Leben und natürlich vor allem das Wochenende. Macht's gut und denkt morgen an das Laborvideo. Um 9 geht's los und ja, bis dann, euer Christian. Tschüss.